Das Geheimnis eines glücklichen Lebens Die am längsten andauernde Forschung der Welt seit 1938 sucht nach dem Geheimnis eines langen, glücklichen und gesunden Lebens. Die Untersuchung umfasste eine Mischung aus benachteiligten Menschen, die in den Boston Islams leben, und wohlhabenden Harvard-Absolventen. Nach der Analyse der Daten stellten die Forscher fest, dass das Geheimnis eines langen, glücklichen Lebens nicht im Reichtum liegt. Man muss nicht berühmt sein, und man braucht keine Macht dazu. Das Geheimnis liegt in der Anzahl und Qualität der menschlichen Beziehungen. Einsamkeit ist tödlich. Diejenigen, die viele soziale Kontakte hatten, seien es Freunde oder Familie, lebten viel glücklicher, gesünder und länger. Eine glückliche Beziehung, in der beide Parteien das Gefühl haben, sich in schwierigen Zeiten auf den anderen verlassen zu können, verlangsamt die Krankheiten, die das Alter kennzeichnen. Menschen, die mehr von anderen isoliert lebten, als ihnen lieb war, fühlten sich unglücklicher. Ihr Gesundheitszustand begann sich früher zu verschlechtern, ihre Gehirnaktivität nahm früher ab und sie lebten kürzer. Eine lieblose, zänkische Ehe ist für die Gesundheit schlimmer als eine Scheidung. Warme, liebevolle Beziehungen bilden ein echtes Sicherheitsnetz um uns herum. Der Weg zu einem guten Leben ist mit guten menschlichen Beziehungen gepflastert.